Und damit hallo meine Pokéfreunde und grünen willkommen zu einer neuen Folge Merten, Mats, Deluxe. Äh, heute machen wir weiter mit einem ganz speziellen Thema und zwar rede ich über die Nintendo neueste Konsole, die Nintendo Switch. Und da bin ich total aufgeregt, weil die, die neue Konsole einfach Hammer ist. Oh, aber sie hat natürlich auch ein paar Schwächen und äh, ich werde jetzt mal meine positiven Einstellungen und meine Tode, nein, meine negativen Einstellungen zu der Nintendo Switch mal. Äußern. Also ich sag mal, was ich von der Nintendo Switch halte. Also im Allgemeinen ich werde mir sie auf jeden Fall holen. Ja, das ist eine gute Konsole. Und dann würde ich mal sagen, ich fange erstmal mit der Konsole selbst an und dann mit den Spielen. Boah, war das knapp. Und ja, boah, ach das Level, das ist so ein kleines Labyrinth. Was heißt Labyrinth? Man kann jeden Weg gehen, den man will. Und man kann sogar den Leggy Weg gehen, den ich gerade gehe die yeah, ja, jetzt geht's, ne? Ja, ja, ja, ja. Wie Hä? Hab ich gar nicht berührt! Okay, ähm, Spiel. können auch darüber reden, ne? Müssen wir nur Bescheid sagen. Alles klar, auf jeden Fall. Von außen sieht die Nintendo Switch selber ist sie schon sehr klein. Also es ist einfach dieses Tablet. Es ist einfach klein die knöpfe die sind richtig klein also es ist bedingungsbedürftig man kann damit gut spielen klar aber dieses ja komm aber das ist halt ne ist halt bedingungsbedürftig muss man halt noch mit äh, zurechtkommen ist halt noch ist halt das neue Und ich will einfach nur zum checkpoint oder ist also das Level ist nicht lang, das ist nur äh, ein bisschen verwirrt. und 10.000 Stacheln. Ja. Also wie ich sagte, oh, ich Butter. Ne? Oh, schaffe ich's? Nein, schaffe ich's nicht. Danke Plattform. Ja ja, ich sehe schon, worauf wir rauskommen. Boah, Na okay, ein Treffer ist besser als zwei. Auf jeden Fall, ähm, die Konsole an sich, oh. was ist denn jetzt heute los? Da oben ist der Checkpoint. und ich schaffe es nicht dahin. Das Level ist eigentlich voll kurz. Und ich schaffe es nicht. <lacht> Daran erkennen wir, was für ein Noob ich bin. Und ich weiß nicht, wie man dadurch kann, ohne Treffer. Ja, keine Ahnung. Was könnt ihr mal in den schreiben, ihr es ist. Auf jeden Fall, äh, finde ich richtig peinlich mit dem äh, mit den Spielen die kommen da in so einen mini kleinen Schlitz rein also dieser Schlitz ist noch kleiner als der Schlitz auf dem hallo was ist los ist noch kleiner als auf dem 3D ist ja und die meisten Leute wissen wie klein der Schlitz auf dem 3D ist ja es ist kleiner als das das muss man sich immer vorstellen heftig auf jeden Fall ich bin schon gespannt, wie die Spiele aussehen werden, weil es ist die genau, genau die gleiche Packungsgröße wie auf der ähm, Wii. U. Von daher bin ich ja gespannt. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Ah. Jetzt wieder runter. Zack. runter, genau. Genau so, so eine Taktik muss man machen, oder oder? Habe ich alles? Ja, ich habe alles. Gut, so. Checky. Hallo, Checky. Das ist jetzt mein neuer Freund. Da oben ist irgendwo schon das Ziel. Ah, klar, hieß ist das Ziel da oben. Hier ist ja, da ist, das ist eine schwierige Passage. Man muss, oh, oh ja, ich weiß nicht, was du tun Also ich rede weiter. Die, ich sag mal, Nunchacks. Ich weiß nicht, wie die heißen original, aber ich nenne sie jetzt einfach mal Nunchacks. Die sind richtig cool. Also die gefallen wirklich sehr besser als auf der Wii muss man schon sagen, weil die auf der Wii waren irgendwie nichts ist nichts gegen das, ja ehrlich ähm, die das, die Aufladestation, also dieses Teil, wo man das drauf tut und damit es auflädt, okay, das heißt doch Station, ne? Ja ja, ja doch Die ist es relativ in Ordnung, also ich habe da jetzt nichts gegen von daher. Toll. Äh, muss mich gerade konzentrieren? weil sonst passiert das hä wie komme ich denn durch <lacht> ähm ja, ich bin runtergefallen Weltvoll. auf jeden fall äh... allgemein ist die nintendo switch eigentlich relativ in ordnung ist eigentlich eine coole konsole wird auf jeden fall spaß machen das schlechteste neben äh, dass, die, dass die knöpfe so klein sind ist da bin ich nicht der einzige. Es hat nur, jetzt passt auf, es hat nur 32 Gigabyte. Jetzt kommt der Schock. Was? Da ist so voll schlecht. Ich weiß. Ich, frag nicht, was die, ich will nicht fragen, was die Nintendo da falsch gemacht hat. Das ist aber schon erbärmlich. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie viel die View hat, aber die kann ja nicht weniger haben, oder? Ja, okay, das war jetzt dumm von mir. Ach, ich weiß nicht. So? Ja, aber jetzt war ich zu verwirrt. Jetzt war ich zu ängstlich. Heuer oh ja, alles neu machen. Nur die 100% Prozent. Da oben ist doch das Ziel. Ich habe vorhin geplant, in diesem äh, Part 3 4 Level zu schaffen. Nicht nur das eine hier, ja. Das dauert schon so lange. Also allgemein Allgemeinen ist eine coole Konsole. Die kostet jetzt so in anderen Ländern so 300 Euro, das heißt Euro, halt Dollar und so. In Deutschland gibt es noch keinen festen Preis, aber wenn das in anderen Ländern so 300 Dollar kosten wird, dann kann man sich ja ungefähr denken, wie, wie, wie teuer das wird. Also ja, fast so teuer wie die Wii U. Also nicht wirklich spektakulär leider. Oh. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, da war das. Oh Gott, Leute, jetzt jetzt bin ich Fail in diesem kurzen kleinen Mini Level. So rüber zu den Games, die angekündigt wurden. Auf jeden Fall muss ich erstmal sagen, ich bin froh, dass Bomberman wieder zurückkommt mit Bom Super Bomberman A oder heißt das so? Irgendwas mit A am Ende, Super Bomberman Arr. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall das wird ein ganz normales Bomberman in 3D Version und äh, mit hoffentlich guter Story, nicht so in den anderen Bomberman Spielen. Moment, jetzt. Yes. <lacht> ähm, das war nichts. Das war nur. Nix. Auf jeden Fall ähm, kommt dann Breath of the Wild, also Legend of Zelda Breath of the Wild. Das da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so drauf gehalt, weil es wurde schon so lange vorher angekündigt und es kommt erst jetzt zum Launch, also es kommt direkt raus, wenn die View rauskommt. Das ist. Hä? Okay. Also das, das ist nicht schon ähm, wenigstens, nur ne? das ist wenigstens dafür mit, der, mit der Lounge rauskommt. Es kommt für die View nämlich auch noch raus. Das wird dann das letzte Wii U spiel wahrscheinlich. Und ich will jetzt endlich mal das Level schaffen, Mann. Das regt mich jetzt voll. Auf. Dann ein großer Schock. Super Mario Odyssey. Das ist ein richtig cooles Spiel. Also man spielt Mario in der echten Welt und reist so in den Dschungel. Oder es pa Paradies und alles. Also wer die Trailer nicht gesehen hat, der, äh, Hallo, was hat ihr, was, was hat ihr verpasst? Ja, <lacht> also die Trailer sind wirklich alle zu empfehlen. Und ich werde sie nicht winken, weil ich das nicht tun werde. Ja. Simpel. Und ich hoffe, dass ich das Level jetzt geschafft habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ich jetzt sterbe, dann weine ich. Dann war nicht. Aber ich zum Glück habe ich es geschafft. Yeah. Gut. Nächstes Level oder will ich weiterreden. Ach, nicht das. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Jetzt werde ich getrollt. Ab jetzt wollen die Entwickler einen Trollen. Das, das merkt man. Ja. Bam. Damit man da drüber kommen. Bam. Boing. Warten, warten. Auf jeden Fall. Es ist ein wirklich cooles Mario-Spiel. Das Blöde daran ist, es kommt erst Weihnachten 2017. Wir haben gerade Anfang 2017. Was muss ich das vorstellen? Es wurde Anfang eines Jahres angekündigt und es kommt Ende eines Jahres raus. Und was ist jetzt so? los? Hallo? Hallo? mein Spiel geht nicht mehr. Es ist leggy laggy. Ja, anscheinend muss ich jede Folge einen Cut machen. Bis gleich. So, irgendwie es jetzt wieder. Also manchmal äh, spackt mein äh, Fraps irgendwie rum. Ja, ich nehme mit Crabs auf momentan bald <lacht> halt mit äh, obs aber das ist ein anderes thema also egal das ist ein anderes thema darüber will ich jetzt nicht reden und ich bin tot aber ich habe mich schick Morgen und super mal oh, ich jetzt nicht weiter angehen denn es gibt jetzt äh, arms und das ist wirklich neu und es ist cool es ist was neues und zwar geht das nur mit den nunchaks sag ich mal äh, da hat man halt so riesen Arme, hat so einen Körper wie das ein Roboter, keine Ahnung. Und man boxt sich so, wie in, ja, wie Sports oder wie das heißt, seine da Boxen da. Genau so ein Spiel, ist das ist das. Ist halt so ein Street Fighter der boxing Boxen-Style, das ist eigentlich cool. Dann gab es dann noch irgendwie ein, zwei Switch, da. Und oh, das ist richtig cool, das ist zwar, es kostet nicht viel, ich dachte, das kostet gar nichts, aber leider kostet es was. Finde ich schon blöd. Sehr blöd, ja. Da, boah, das kann ich jetzt gar nicht erklären. Wie, wie erkläre ich das? Und wie passiert das Level auf? Obwohl es fast zu Ende ist. Irgendwie sind die Level kurz, ne? Und ich, ich bin natürlich, ich will mich natürlich nicht beklagen, ne? Aber, aber es fällt mir halt schon auf. Und geschafft? Jetzt noch in die Lava fallen? Nein, das sehe ich doch nicht. Ist doch nicht. Gut, nächste Folge werden wir dann den Rest schaffen. Ich werde hier noch das Level schaffen und vielleicht noch das nächste. Who knows, ne? Gut. Ach, ihr schon wieder, huh? Ja, okay, komm. Fuß mich weg yeah. Und äh, das ist halt so... Äh, du musst genau in der richtigen Zeit äh, einen Knopf drücken, sonst hat dein Gegenspieler gewonnen. Also es ist so ein Reaktionsspiel, das ist cool. Was gab es noch? Da gab es Sonic Mania, das ist so also eine Mischung aus dem alten Sonics mit cool neue Animationen also das ist halt so ein altes Sonic-Spiel also das ist halt ein neues Sonic-Spiel was aber im alten Style ah, ist also so 2D halt ist eigentlich cool dann gab es irgendwie noch so ein Schneidespiel, da muss man seinen Partner wie schneiden um Räte zu lösen war irgendwie strange auch toll habe ich nicht ganz verstanden aber soll witzig sein und dann ja da schon mal gespannt dran. ach ja Splatoon 2 wo das eigentlich nur ein Splatoon äh, plus ist oder wie auch immer man das nennen will. denn Es ist nichts anderes als ein Update fürs Splatoon oder so. Also es gibt halt viele Neuerungen. Wahrscheinlich haben die es deshalb so genannt. Und was ist jetzt los hier? Ja, hallo? Oh. Das ist, ach was ist jetzt. <lacht> ja, ja, komm. Komm. Kannst du umdrehen? Wobei ich vielleicht schon zwei Jahre. Da kann man jetzt auf beiden Händen halten. Ist ja klar. Für die neue Konsole muss man ja neue Sachen da bringen. Aber oh, bitte nicht länger wieder. <lacht> auf jeden Fall ist es, auf jeden, Fall, ja, es ist auf jeden Fall ein cooles Feature. Man kann jetzt auch ähm, so wie in Super Mario Sunshine hochfliegen und ganz viel Neues. Schau euch einfach den Trailer an. Ja, ähm, das es noch. Mike lässt sich treffen, genau das gerade man. Super Mario. nee, Mario Kart 8. Deluxe. Es ist wirklich nur ein Deluxe. Also so wie mein Spiel Deluxe. Oder hätte es aber auch wirklich äh, Plus nennen sollen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was ich heute mit über einen Plus hat, Keine Ahnung. Was? Hä, wann habe ich nur ein Herz? Okay. okay. Ja, gab sonst noch irgendwelche Games? Äh, also ich kann mich gerade nicht erinnern, aber ich glaube, es wurde dann also das, Ma das größte wurde schon gesagt. Es gab natürlich noch äh, neue Dragon Quests und Dragon Ball. Gab es auch was? Irgendwie. Es gab es noch so. Äh, ich habe so ganz viel gesehen. Äh, oh, keine Ahnung. Also ich war nicht auf den Treffen. Ich habe auch so auf YouTube Videos gesehen. Klar. Weil ich ja egal und ja mehr wird gleich alles und ich ist eigentlich nichts nicht zu sagen deshalb ja allgemein nintendo switch ist eigentlich eine coole konsole hat seine Mangen aber die werden behoben hoffentlich und 3ds wird so langsam aber sicher abgeschafft also man merkt schon es kommen kaum spiele klar jetzt nächsten monat kommt wieder ein neues spiel Yoshi's willy world und äh, in 3ds genau Genauso wie Mario Maker für den 3DS, der nicht mal 3D hat. <lacht> oh. Die Passage. Blab, blab blab So. Keine Ahnung, was das bleibt bedeutet bei mir. Fuck mich einfach nicht, okay? Gut. Hopp. Oh, okay, das war kacke. Uh, das war Ach, knapp. Ist das Ziel? Ach, es geht noch oben weiter. Ja, ja, du mich auch. Du mich auch. Ah, oh, ist das Ziel. Hier ist das Ziel. Yeah, das ja, Das Gut, machen wir noch ein viertes Level. Haben wir jede Folge vier Level? Wer weiß? In Ach! Wisst ihr noch, das Original davon? Das ist eigentlich nicht nicht viel schwieriger. Es ist einfach. Ja, es ist halt nicht sehr viel schwieriger. Finde ich. Also es ist schon kurz gehalten. Und man kommt halt schnell zum Ziel. Natürlich ist alles schwer hier. Und kurz. Ach, übrigens, ich habe jetzt herausgefunden, dass die Welt Geisterwelt heißt, äh, Ghost World. Ähm, ich dachte, immer es heißt Deluxe Welt oder keine Ahnung Spiegelwelt oder keine Ahnung, das habe ich immer gedacht. Aber es heißt wirklich Geisterwelt, simple Geisterwelt. Gut, gut, das auch zu wissen. Habe ich einfach mal letztens mal nachgeschaut. Jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt weiß ich auch Bescheid. Alle sind zufrieden, hoffentlich. Und die Nintendo Switch wird dann am dritten, dritten 2017 anscheinend, also am 3. März. Ja, da brauche ich mich schon. Ah! Ja, Hab, hatte ich einen Checkpoint? Ja, ich hatte einen Checkpoint. Ja, ich bin, ich bin schon verwirrt. Gerade an der Stelle, ja gut. Ist gut platziert, der Checkpoint. Muss man nicht, da darf man nichts anderes sagen. Ist gut platziert. Na ja, komm, fuß mich. zehn mal schießen also zehn mal leute abschießen und dann hier auf jeden fall werde ich mir die holen mal schauen ob ich auch aufnahmen machen werde also ich werde sie nicht am anfang genau dann wenn sie rauskommt holen ich werde sie halt ein bisschen später und ich werde erstmal informieren wie das so mit den aufnahmen läuft weil ich weiß bis jetzt nicht wie man mit, äh, mit dem view wie das da funktioniert und dann wird es schon schwer für mich herauszufinden wie das mit der switch funktioniert also ich werde sie mir erst holen wenn ich weiß wie man damit richtig aufnimmt. Und ja. Sorry. Das Level war voll kurz. Ich hatte das so schwer in Erinnerung. Leute, das erste Mal, das werden wir in einer Folge 5 Level schaffen. Oh, ach, da wird das Let's ja doch kürzer, Also ich dachte. Ich habe gesagt, das wird jetzt so zwölf Folgen dauern, das Projekt irgendwie. Plus halt noch äh, die Bonus-Level in dem extra Video. Oder zwei, keine Ahnung, weiß nicht, wie lange die werden. Ja. Sind das halt schon so, ne? 14 Folgen habe ich gedacht. Und ein Tod habe ich gedacht. Ein Tod ist auch wahr, aber. Ja gut. Ist natürlich erleichternd, ne? Muss ich endlich nicht mehr so viel Crap machen. Was denn das Spiel? Na okay, hassen tue ich es nicht, aber es ist schon äh, ein neumodisches, äh, wie so sagen, Lost Levels. Ein neumodisches Lost Levels, ja, so kann man sagen. kommen ja okay, muss man kurz wir ein bisschen konzentrieren das ist schon ein checkpoint Boah, wir sind heute richtig gut ich werde hier noch direkt noch eine neue noch eine andere folge aufnehmen da werde ich dann wahrscheinlich weiß nicht warum, warum was ich rede keine ahnung ihr könnt wie gesagt mir auch themen in die kommentare schreiben zum beispiel sagt mal was du von dem spiel oder äh, ist das auch schon mal bei dir passiert oder keine ahnung fällt nichts ja, wir sind so schnell fertig. Was? Wie wo. Okay, das habe ich jetzt nicht gemerkt. Cool. Danke, Spiel. Und ich habe gehört, es sollen ganz viele äh, bekannte Spiele, sage ich mal. Ich will nicht so viel spoilern. Äh, wieder zurückkommen auf die, ähm, auf Konsolen. Das heißt, zurückkommen. Halt Premiere auf Konsolen feiern. Hier ist schon das Ziel. Wow. Es gibt ab bei uns, ey wir jetzt nicht alle. okay. okay. Huh. Okay, wir machen noch ein sechstes Level, Leute, wir können's. Ich glaube aber, wir werden es nicht schaffen. Ich kann es ja kurz mal probieren. Also es ist einfach. Ach, das habe ich. Oh, okay. Das habe ich erst vor kurzem gespielt. Ihr müsst wissen, ich spiele zwischendurch. Also hin und wieder mal ab meinen anderen Account. Und so langsam habe ich mal das Gefühl, dass ich, ähm, meinen Dings, meinen zweiten, meinen ersten Account, ähm. Also es ist diesen Account. Das wird ein bisschen kompliziert. Ich glaube, habe ich glaub, hab das Gefühl, dass wir auf den Let's Play-Account, sage ich mal, es vor durchspielen als auf meinem Privat. Weil ich habe noch nie durchgespielt. Ich weiß nicht, wie das Ende aussieht, was alles passiert wird. Also Leute, soll, soll ich alles blind machen oder sagen, ja, das ist jetzt das hier und da machen wir damit mit. Äh, ja. Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr es wollt. Oder nicht. Dun, dun. mich fällt gerade auf, ich habe ja noch meine Dingschießer, ne? Muss ich mal benutzen, ey. Ah, ja, ja, das war klar, das war klar. Woah, jo, jo! Alles klar, okay. Woah, was? du mich nicht. Mich nicht, Oh, ich habe mich nicht, so hab ich nicht gedacht. Wenn ihr mehr von den Nintendo Switch hören wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann suche ich vielleicht noch irgendwas raus, was ich noch von der weiß. Ahnung. Nein, das war mir klar. Da ist das Ziel. Nachdem kommt dann noch einmal ein, zwei Jump passagen, dann ist er das Ziel. Hä, was? No, okay. Komm, wir werden die Folge noch das sechste Level schaffen. Bin stolz auf mich ehrlich. In so einem so einem Spiel, also mit so einem Video, wo ich eigentlich über eine kon neue Konsole rede. Wirklich cool. Also ich, ich überlege gerade was ich noch sagen könnte über die Nintendo Switch. Weil das Video ist ja eigentlich nur für die äh, Nintendo Switch gedacht. Jetzt wenn man das in der Zukunft nachschaut, äh, das Video, denkt man sich so, Alter, die Nintendo Switch? Hä, es gibt schon längst eine neue Konsole. Mann, das ist voll das alte Video. Äh, ich werde aber nur diese Folge über die Nintendo Switch reden, also keine Angst, zukünftige Zuschauer. Es kommt nicht mal vor, tut mir leid. Ich wollte es auch nicht in einem Dings-Video machen, in einem eigenen Video war ich einfach kein Bock hatte und ich wollte halt schon beim Spiel weiterspielen oder mindestens ein Gameplay. F F Schi <humidityfting> F F F F, F, F, F Ach, äh, ja, mir geht's nicht gut, denn ich habe Halsschmerzen. Vielleicht hat man es schon gemerkt. Oder ja, merkt es gerade, keine Ahnung. Ähm, das lag auch daran, wieso ähm, letztens keine Videos lagen also kamen, weil es mir einfach nicht gut ging. Mir geht es jetzt immer noch nicht gut, aber ich mache jetzt trotzdem Videos. Weil ich einfach, ha, vor allem, ich war vorhin noch am PC, habe so ein paar YouTube-Videos geschaut, blablabla bla, bla kennt man ja. Dann war mir so langweilig, wollte ich halt so ein bisschen ins Bett, ein bisschen chillen, wie Dillen, kennt man ja. Kennt man ja alles ja, ne? Und äh, dann irgendwann. Es äh, ist mir so aufgefallen, Alter, weil ich habe jetzt voll Bock über Nintendo Switch zu reden. Da habe so mir so, hey, wieso spiele ich nicht eigentlich mit dem im Hintergrund? Und das ist das Ergebnis. Die Folge wird zu lang. Habe ich gern gemacht. Oh Gott, ich muss das jetzt schnell machen, das Level. Sonst werde ich cutten. Ich wollte die Feldzit eigentlich drin lassen, weil die Level jetzt eh nur noch kurz sind. Zumindest in der, no in der Geisterwelt. Da sind die Level kurz. Aber schwer. Deshalb, äh, ja. Okay. Hier kommt der Spinner hier. Komm her. Boing. kriegst mich du mich in den Kommentaren schreiben, ob mein Sound eigentlich okay ist. Mein Mikrofon ist immer noch nicht da. Finde ich sehr, sehr tüfte. <lacht> die Zeiten, die Zeiten. Du, du. Uh, oh mein Gott. Komm her, komm, geh weg. Okay, okay das ist jetzt schwer. Wir nicht sterben, nicht sterben, abwarten. Wir haben Zeit, wir haben alles, das ist Ziel und wir haben es geschafft. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge werden wir in der echten Welt zurückkehren, so wie jetzt gerade. Und werden hier vorne die ersten beiden Level schaffen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, weil ihr an der anderen Welt zwei Level hier machen. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich werde es in der nächsten Folge erzählen, genau wie es ist. Die Folge ist bis zu lang. Deshalb haut rein, Leute. Ge äh, ja. Schaut bei anderen Videos vorbei. gibt einen Like-Button, wenn euch das Video gefallen hat. Haut rein und tschüss.